Willkommen zum Fortuna-Frühstück. Ja! Mit der exklusiven Aufstellung für das heutige Auswärtsspiel in Nürnberg. Im Tor wie immer der Elfmeterheld von Würzburg, Florian Kastenmeier. Dann haben wir auf der linken Seite den besten Linksverteidiger der Welt, Marcel Sobotka. 1-0 gemacht gegen... Heidenheim, dann haben wir eine Innenverteidigung, dann so muss es wohl sein, dann haben wir noch Clara. Clara kann man, habe ich schon gesagt, nicht verteidigen als Christoph aus Österreich und rechts nehme ich mal an, hinten der Matthias, der Zimmermann, ist wieder dabei. Ja, und er spielt nach vorne auf George Zimmer. Zimmer, Zimmermann, Zimmermann zimmern sich ein zusammen. Mann, ja. Und dann im Mittelfeld die polnische Achse. Die polnische Achse. Adam, der Captain, Botzek Zusammen mit Jakub Piotrowski. Unsere Mittelfeldmaschine, der treibt alles nach vorne in Nürnberg. Das wird krachen. Und krachen wird auch bei... Uh, Herrn Christoph Peterson auf der linken Seite, weil der kriegt von Marcel the Bodka die Flügelbälle, um dann von links rein zu flanken. Auf Kenan the Man, Caraman und Ruben the Hennings, Hennings, the Hen. Ja, mein Tipp, mein Tipp, ja, der hat ja letztes Mal auch super, äh, hat ja wunderbar funktioniert. Wir gewinnen glatt mit 1 zu 3 und unser Tor macht Florian Kastenmeier in der 93. Minute nach einem Ausflug nach vorne. Es steht 0-3. Wir wollen unbedingt noch einen Unentschieden holen. Und per Kopf in den linken Winkel haut er das Ding rein und wir gewinnen 1-3. zu 3. Ja.